Willkommen zurück zu einer neuen Folge von ViviV. Wir sind hier stehen geblieben und ich frage mich, wie wie wie, wie wie, wie geht's hier raus? Denn wir sind hier in dem labyrinth und ich würde dir gerne raus. Ich bin, ein, ich bin kein Star und mich heraus wollte. Okay, hier ist eine Sandgasse, Cool. <lacht> ja, und in der letzten Folge ist sehr viel passiert. Und zwar ähm, sind wir auf der Suche nach unseren äh, Members, nach unseren Crew, nach unserer Crew, nach unseren chip members Die sind alle Woanders, Wir sind nicht mit uns teleportiert worden und jetzt äh, haben wir Angst und suchen sie Hilfe, Hilfe. Ja, ungefähr so. <lacht> Wenn die letzte Folge nicht gesehen hat, kann sie ja gerne nochmal mal nachschauen. Ähm, hier nach rechts waren wir noch nicht. Okay, hier gibt's nichts, aber hier nach unten rechts waren wir noch nicht. Okay, hier gibt's was Neues. Hier geht's zumindest weiter. Warte, <lacht> hier, hier unten ist ein Teleporter. Moment, dann gehe ich da gleich hin. Okay, gibt's nichts. <lacht> Aber ich liebe diese Farben. Ich merke diesen Artstyle von dem Spiel ist so geil. Aber bevor ich da reingehe. Obwohl, warte. Machen wir erstmal den Teleporter. Okay, was gerade mit der Musik passiert? <lacht> yeah, wir haben einen Teleporter. Nice. Und jetzt ist hier ein grüner Raum? This is how it is. Wap bab. Baba Oh, ich glaube, wir sind hier richtig. Komplett richtig. Oh lol, seht ihr das? <lacht> Bisected Spiral. Spiral. Ja, moin. <lacht> wir kommen auf der anderen Seite raus. Take the red pill. Will ich das? Nein, will ich nicht. Okay. Oh Gott. Okay, müssen wir richtig teilen. Jetzt. Okay. Short circuit. <lacht> lol, die sind cool aus. Was? Oh Ach, ich komme hier raus. Okay, alles klar. Und zack. dann jetzt nachgehen, ne? Ja? Ich bin auch nur ein Roboter. Okay. As you like it. Was ist, wenn ich runterfall? runterfalle? Ah, okay. Unendlich lang. Jetzt. Jetzt. Nice. Das ist cool. Maze with no entrance. Ich habe euch, by the way, die Musik ein bisschen hochgeschraubt. Weil, warum nicht? Das ist das Einzige, was man von, einem, von dem Spiel hört. Und ich bin eh lauter, von daher passt das. As we go up, we go down. Ah. Ich mag das Spiel echt bisher. Es macht Spaß. Jetzt ist die Musik irgendwie doch ein bisschen lauter, als ich dachte. <lacht> nee, nee, ich lasse jetzt erstmal so für diese Folge. Nächste Folge werde ich dann entscheiden, wie ich es machen werde. Ach, verdammt. Man rutscht so ein bisschen wie Luigi, kann man sagen. Okay. Time to get serious. Obey. Warum steht da Obey? Was hat das zu so bedeuten, Spiel? Wem soll ich gehorchen? <lacht> Was, wie schrei ich denn bitte rum? Was ist los bei mir? Okay, warte, wie mache ich das denn? So? Ach, und dann komme ich da runter. Zack. Nice. Teleporter, Wheeler's Wormhole. Wir haben hier einen Teleporter gefunden. Nice. Ich würde nur gerne wissen. Ob ich jetzt verkackt habe? Nee, warte, ich kann so machen. Nice. Ascending and Descending. Ah, also. Kann ich nicht ducken? Ich kann mich nicht ducken. Okay, das ist schwer. Moment. Hier kurz chillen so. Nein, der trifft mich. Okay, das ist schwer. Das wird jetzt schwerer hier. Ach Kacke, genau falsch. Ich meine, das war echt kein Fehler machen. Das sie nichts erlauben. Ach schon wieder genau falsch. Ach komm. Das spielst schwerer als ich dachte. <lacht> oh Gott. Nein, ich hätte da oben chillen können. Glaube ich. Ja, hier oben kann ich chillen, okay. Ich muss nach rechts. Jetzt. Und dann unten. Nice. Und dann sind wir hier und dann zack. Shockwave Rider. Oh, aua. Das tut weh. Ah, kacke. Okay, ist mich aber cool. Ich mag das Prinzip. Ach, da muss ich auf beide achten. Oh Gott. Oh, nö. Nein, nach unten! Ah, kacke. Okay. Nein. Nein. Äh, was tut das hier? Nein, nein, nein, nein, nein, nein! Yes, okay. Shockwave weiter. Bist der runter? Und dann hier hoch? Nice! Sweeney's Maze. Gott, wer ist denn Sweeney-Boo? The other, way the other day I was chased down a hallway by a giant cube with the word avoid. It. Letztens wurde ich von einem. Letztens wurde ich einem. Gang. einen langen Gang von einem großen Würfel verfolgt. Wo drauf stand. Avoid. Also. Weicht das aus. These <lacht> security measures go too far. Ja. Definitiv. Gott, warte. Ach, jetzt check ich's, jetzt check es. Oh, oh no! Okay. Okay, jetzt check ich's noch mehr. Falls <lacht> das überhaupt möglich ist. <lacht> wow, Mind the Gap. Was, das, das tut, mich, tut mir weh? Anscheinend, okay. Edge Games. <lacht> Oh Leute, das sind Pac-Mans. Seht ihr das? So, so pinke Pac-Mans. Ist ja cool. The only way into my private lab anymore is by teleporter. I've made sure that it's difficult for unauthorized personnel to gain access. Okay, ja, durch den Teleporter können wir zu einem Labor. Moment, ich will zurück. The Bronze Gate. Nein. Hab ich jetzt verkackt? Da war ein Trinket, das wollte ich haben. Aber ich bin nicht drauf gekommen, dass. Oh, nein. Komm ich noch mal zurück irgendwie? To the Batcave! <lacht> ähm... Was? Ach, Moment. Oh Gott. Das ist ein bisschen verwirrend. Muss man sagen. Nein, das nicht. Ich bin auch ein bisschen voreilig, habe ich das Gefühl. This will make you flip! Ist das so? Hiya! Uh, Hiya! Hiya? Ah! Hiya! Hiya! Twisty Little Passages! Aua! So weh! Mama mia! Oh! Alright! Ah oh Gott, okay, da muss man wirklich auf alles aufpassen. Was das geht nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss doch irgendwie funktionieren. Moment. Nein, ich bin zu weit gegangen. Oh, oh Gott. Hier! Ja. Doch, das funktioniert, das funktioniert. Und dann, zack! I love you. Oh. Also, tun mir die Herzen weh? Ich würde das mal ausprobieren. Tun mir die weh? Okay, die tun mir weh. Böse Herzen. Tun so auf lieb, aber sinds gar nicht. <lacht> sind Fakes. Fake, Freunde. Nein! Ach, crap. Da muss man das richtige Timing bekommen für. Und das war natürlich nicht das. Ach, Mist. Darauf muss ich auch noch achten. Okay. Jetzt. Nice. Obwohl, warte. Noch ist nichts vorbei. Jetzt. Was? Moment, was? Wie komme ich denn dadurch? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt? Was? Wie kommt man den denn durch? Ich stehe halt ein bisschen auf den Schlauch, muss ich zugeben. Ach, Kacke! nicht? Oder muss ich genau im letzten Frame? Ah, im letzten Frame. That's why I have to kill you! Weil du mich liebst? Okay. Weird. <lacht> okay Das wird ein bisschen schwerer. Merke ich. No! Ach komm, da kannst du doch wirklich nicht nachschauen, wie das Timing ist. Das finde ich ein bisschen unfair hier. Nein. Ach, da kann ich auch chillen. Moment, da kann ich chillen. Habe ich gerade gecheckt. Hier chillen. Okay. Jetzt. Jetzt. It's not easy being green. Ach, das ist ein äh, Member von uns. Amin. Hey, du bist es. Schief, wer die Ist <lacht> Alles gut mit dir? Ja, ich habe versucht hier rauszukommen, aber ich bin die ganze Zeit im äh, Kreis gelaufen Ich komme vom Schiff. Ich bin hier, um dich zurück zu teleportieren Sind alle allen okay? Was ist mit Violet? Ihr geht's gut. Sie ist zurück auf dem Schiff. Oh, super. Dann lass uns zurückgehen Okay, come on Green dudes can flip. Was? Okay, Ich steuere ihn nicht. Der muss mir irgendwie folgen. Komm, folg mir. Alles ah, da. Murdering Twinmaker. Und let's... Warte. Bam. Level complete. You have rescued a crew member. Drei fehlen noch. Epic. Enter the teleport. Ja, Moment, wir wollen erst mal gucken, wie es denn geht. Hier war das nicht. Okay, Wir haben die Karte ziemlich voll gemacht bisher. Was cool. Ich bin so froh, dass es viel gut geht. Okay. Captain, du hast Verdi-Gries gefunden. Danke, dank dir so sehr. Oh, alles gut. Also entweder diesen Geschwister, oder die lieben sich oder so. Leider habe ich einen Krinkel verpasst, eins hätte ich jetzt noch mehr bekommen und ich... Ach, Moment. Nee, nee, alles gut. Ähm Aber wir haben hier einen Teleporter auf dem Schiff, und ich will gucken, ob ich zurück kann. Okay, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich das sogar machen. Oh Gott, jetzt muss ich das wieder machen. Ach, nööööö ich hätte das zu Ende uh, nein ach Mist aber ich finde es echt nicht einfach so wir suchen noch mal okay ich schneide das für euch raus ich suche noch mal nach dem Tricket. so da bin ich wieder an der Stelle bei Edge Games Und jetzt sollen wir mal schauen wie es funktioniert also ich schätze mal ein bisschen hier rein und dann oder Moment. Nein! Nicht da hoch. Das, dann sind wir tot. Also dann sind wir komplett am Arsch. Das ist, das ist schwerer als ich dachte. Das ist viel schwerer als ich dachte. Was? Wie soll das denn gehen? Ich muss noch direkt nach da, oder nicht? Let's go. Nein, doch nicht. Okay. Ach, kacke. Ah, muss direkt nach da. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Ha. Huh. Das ist schwerer, als ich dachte. Ah, viel schwerer. Oh Gott, wie kommt man da denn lang? Vielleicht müsst ihr das nachschauen. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie ich da reinkommen soll. Oh, das hat geklappt, das hat geklappt. Moment. Ich muss genau im richtigen Timing. Und Mrs. Pacman vorbei. <lacht> Jetzt. Und dann? Damit du da ein bisschen chillen kannst hier. Äh, was? LOL? Ach, weil ich auf beiden Seiten gerade bin. Scheiße. Nein, ich hab's falsch gemacht. Ich hab noch nichts gewissen. Das war so richtig. Das war alles richtig. Komplett richtig. Gold richtig. Oh, wir haben es fast geschafft. Habt ihr gesehen, wie knapp wir da waren? Nein! war so knapp. Ach, was ein Müll. Psst, das habe ich nicht noch mal so gut. Niemals. Das war mega gut. Das war fast perfekt. Nein, schon wieder. Ach, mein Gott, wie soll man das denn machen? I don't get it. Was mache ich denn falsch? Sag mir doch, was ich falsch mache, Mann. Schon wieder! Schiss! Oh, ich äh, hab's. Ich hab nachgeguckt, wie andere es machen, und so wie ihr es gerade gesehen habt, habe ich es dann mal gemacht, und so funktioniert's. Und. Yay! Oh Gott. Puh, das, das ist echt nicht einfach, finde ich. Ich bin komplett falsch wieder. Oh Gott. Okay. Ähm, wir sehen uns, glaube ich, gleich wieder, wenn ich mit der ganzen noch mal durch bin. So, da sind wir wieder zurück. Und nun. Sollten wir, glaube ich, ich glaube, vier oder fünf Trickets haben wir jetzt. Ich gucke mal ganz kurz nach. Wir haben vier, alles klar. 24. Machen wir weiter. So, ich würde sagen, als nächstes gucken wir mal unten links nach. Da habe ich Bock. Oh, da ist ein Checkpoint. Gehen wir mal hier runter. Aua, das hat weh. Okay, nice, hier ist ein Checkpoint. Ja, wir sind richtig, cool. Hier gibt es einen Checkpoint irgendwo und den hätte ich gerne. Ach hier! Äh, Teleporter meine ich, sorry. Nice. Die Dimension VVVVVV. Sind wir hier. Oh, ich glaube hier ist ein Dungeon, oder? Ja, neuer Dungeon. Get ready to bounce! Das heißt, hier versteckt sich jemand unseren unserem team was jetzt perfectly safe wow warum ist das safe auch das nicht mehr oder wie okay ach damit kann man bouncen alles cool bounce bounce lala keep going äh, sicher ach da unten ist Dings. zack zack zack zack zack alles klar Single slit experiment. Ah, that's cool. Zack, zack, zack. Nice. Don't flip out. <laughs> nee, ich flip nicht aus. Shuffled hallway. Had oh, moment, you can we enter? It turns out the key to stabilizing this dimension was to create a balancing force outside of it. Though it looks like that's just a temporary solution at best. I've bin working on something more permanent, but it seems it's going to be too late. Okay. Oh, ich flippe nicht aus, alles gut. Ich renne einfach nur und das war's. Double Slit Experiment. Oh. They call him Flipper. <lacht> das klingt cool. Ich mag den Humor des Spiels. Der ist super. Ach komm, okay, das verstehe ich nicht ganz, wie ich da reinkomme. Ach, ein bisschen warten, glaube ich. So, nice. Was? Freeze a crowd? Okay. Zack. Ach, im letzten Moment. Zack, zack. Oh Gott. Och nö. Och nö. <lacht> so was kann man mit mir noch nicht machen? Heding die Apex. Die Legenden von Apex. Ja, die hinten war. Nice. Square root. Ah, hier ist wieder so ein Ding. Fragezeichen? Syntax-Error. Okay. Boing. Boing. Boing. Ach, jetzt sehe ich, warum wir nicht getroffen wurden, weil das so eine Linie ist. Jetzt sehe ich sie erst. Ich habe sie vorher gar nicht gekannt. Square root und Forni. Forni exchange. Dorniges. Dorniger Austausch. <lacht> Forni exchange. Okay. Jetzt. Jetzt. Uh. So, was brought to you by the letter G? Was warum? Warum bei die letter G? Okay, da verstehe ich gerade einen Joke nicht. <lacht> Ist bei mir nicht neu. <lacht> okay, ich würde noch sagen, wir retten hier noch eine Person und dann war es für diese Folge. Das mit Play wird eh nicht lange gehen. Bei der letter G Okay, habe ich jetzt keine Ahnung warum. Warum bei der letter G? Free your mind. I changed my mind. It's a single bound. Indirect Jump Vector. Okay. <lacht> ah, Kacke, das sind diese so Spikes. Die mich die ganze Zeit umbringen. Moment. Jetzt. Nein. <lacht> Jetzt. Nice. Ja, okay. Weiter. Oh Gott. Safety Dance? Barony, Barony! Was heißt das? Safety Dance. Sicherheitstanz, nein! Ich muss alles neu machen. Okay. Das ist aber echt cool. Nein! Nein! Okay. Nein, ach, zu früh. Ich hab wirklich zu früh. Was ist los bei mir? Normalerweise bin ich besser in sowas. Okay, ich muss wirklich sagen, normalerweise bin ich viel besser in sowas. Aber gerade bin ich echt Müll, muss ich zugeben. Einfach nur Müll. Jetzt. Äh. Eddie hates. Exhausted? Ein bisschen, ja. Extanglum, extanglement Generator. Nice! Wir haben den Teleporter. Alles klar. Gut, ich will gucken, was es hier oben gibt. Oh, jetzt sind wir wieder draußen? Aus dem Dungeon raus. Research Notes. Access to the control center is still possible through the main atmospheric filters. Da, da gibt's was. Alles klar, Dankeschön. Das ist ein Trinket. I need, I see Trinket. I need. I'm a simple man. I see Trinket. I need. Das ist ja voll einfach, dahin zu kommen. Nice, Leute, wir haben unser fünftes Trinket. Das bedeutet, wir haben was freigeschaltet. Das schauen wir uns dann morgen, ja auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Was gibt's denn hier unten? Äh, The Talent. Äh, was? Tantalizing, irgendwas. Moment. Tantalizing. Trinket. Ah, das ist ein Trinket. Was war das hier? Der. The Bernoulli principle. Standing Wave. Hier hoch, ne? Ach, Moment. Zack. Und dann Zack, Zack. So, Zack, Zack. Okay, das ist schwer. Aber für ein Trinket mache ich alles! Für ein Trinket, für dich sogar. Äh, irgendwen Opfer, aber nicht mich. Was? Zack, Zack. Ah, Kacke. Aber ich mag sowas, das ist cool. Ach so! Zack. Hm. Zack, Zack, Zack. Wir haben das Sechste. Oh Gott, warum habe ich einen Checkpoint aktiviert? Ich bin so dumm. Jetzt, jetzt kommen wir nie mehr zurück. Also theoretisch könnte das Spiel neu starten. Dann würde ich wieder meinem Spaceship glaube ich ankommen. Aber komm, wir haben es geschafft, easy. Ding, ding. Topsy Tourism. Spike Strip deployed. Das. Bam, bam, bam, bam. Nice. Dong, dong. Vibrating String Problem. Ach, die Dinger tun mir weh. Alles klar. Ja! Ach Gott. Ich kann ich einfach nach links rennen? Hm, nicht ganz. Hm, ich muss aber auf den dann warten. Okay, der in der Mitte, der nervt mich ein bisschen, aber der Rest ist okay. Der, der folgt mir. Warum folgt er mir? Das ist nicht nett. Hör auf, mir zu folgen. Oh doch, no, jetzt geht's. Ah, aber ich habe den letzten gekackt. Na, hm. ah, jetzt, nice merch. Welchen merch? Ich <lacht> Kids, was? Kids his age bounce. Okay. Also die Titel verstehe ich manchmal leider nicht. Was ihr versteht, lasst sich ja gerne in den Kommentaren schreiben, welche Jogs sich nicht check. I'm sorry. auch nö. <lacht> Och, warte. Hier kann ich stehen bleiben. Ach. Nice. Please forgive me. Ach komm, passiert. Oh nein, doch nicht. Jetzt weiß ich, warum er sorry sagt. Mann. Hm. Okay. Jetzt habe ich verstanden. Zack. Ich bin viel zu fröhlich in dem Spiel. Nein, so wieder zu fröhlich. Ich hasse es, warum kann ich nicht aufhören so freutig zu sein. Okay, wir haben's. Playing Fußball. Okay. Aber ich glaube, wir sind jetzt gleich da. A difficult shot. Ja, okay, stimmt. Hm. Das ist das nicht einfach? Okay, das ist sehr verwirrend, wie ich das machen soll. Was soll man jetzt machen? Oh, was soll man kann stehen? Ah, oder nicht? Oder? Moment. Ah, was da? Ach, dann sterb, warum sterb ich da? Yes, Jams! The Living Dead End! Oh nein, ach nö. Come on, warum? Ach, das ist gar nichts. Ach, da müssen wir aber trotzdem lang, weil ich mich zurückbouncen muss. Oh Gott. Nein. Warum tut man mir sowas an? Jetzt nein! Was? Das habe ich noch getroffen? Jetzt aber nicht mehr. Ah, Idiot! Idiot! <lacht> I smell ozone. Oh, sind wir sind nur ein Teleporter in der Nähe. Aber hier oh, gibt's nichts. weiß so blue? <lacht> oh nein, Captain! Bist du ja auch gefangen? Alles okay. Ich bin hier, um dich zu retten. Lass mich dir alles erklären. Was? Ich habe nichts davon verstanden. Uh, naja, kümmere dich nicht drum. Folge mir, alles wird wieder gut. <lacht> Wirklich? Oh, danke. Meister Blüm. Philadelphia Experiment. Zack. Level complete. Yeah, Fresh Crew Member. Noch zwei Fehlen, Leute. Und wenn ihr sehen wollt, wie das hier weitergeht in dem Spiel, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Moment. Ah! Captain! Alles gut? Ah, mir geht's gut. Das ist, das, das ist hier nicht das Schiff. Wo sind wir? Ah! Wo wir jetzt hin? Das sehen wir in der nächsten Folge.